Danke. Ähm, ich glaube, ich bin deshalb so getroffen, weil das Internet und das Netz als solches uns so eine enorme Unabhängigkeit äh, gegeben hat. Und diese, äh, dieses Gefühl von Unabhängigkeit hatte auch sowas, ein Gefühl von Unbesiegbarkeit. Und auf einmal merkt man, äh, dass das eine Illusion war. Und äh, daraus erkennt man eigentlich, wir sind abhängig von Unabhängigkeit. Das ist das, was hier diese ganze Blogosphäre und diese Internet-Nerds wohl... Äh, gefühlt gelebt und mit der mutter mich aufgesogen haben und jetzt ist die frage wie können wir dieser sucht wieder nachkommen war das irgendwie eine unbegründigte sucht hat uns da irgendjemand sozusagen dieses methadon der freiheit zum naschen gegeben wo jetzt aber jemand sagt hm. War nur eine Designstudie, viel Spaß mit dem Netz. Das war jetzt nur das Alpha-Produkt. Wir haben das jetzt mal für euch gepimpt, um einige Sicherheitsmechanismen erhöht. Das Internet, so wie es jetzt ist, ist eben nicht mehr das, was wir noch vor 25 Wochen kannten. Wo sozusagen wir wussten, da wo unsere Privatsphäre ist, ist auch unsere Privatsphäre. Diese Rückzugsräume gibt es nicht mehr. Selbst da drin würde ich sagen, da gibt es keinen Rückzugsraum, weil wir wissen ja zum Beispiel, hinten. Hinter dem Bundestag ist die amerikanische Botschaft und ich würde sogar sagen, alle Botschaften haben ihre Traktorstrahlen genau in diese Richtung ausgerichtet. Ja, Und äh, darum Privatsphäre mal erst. Äh, winke, winke Privatsphäre. Und was jetzt ist, was macht man, wenn einem sozusagen die Scheiße bis zum Hals steht? Das zeige ich euch gleich äh, wo, woanders. Ja, und jetzt stehe ja, und jetzt stehe ich hier vor dem Bundeskanzleramt. Äh, hat sich hier was getan in den letzten 25 Wochen? Äh, du, du, du, du, du. Äh, nein. Es gab ganz viele Ausschüsse, man hat getagt, man hat Dinge beschlossen. Es gab hier eine Nebelkerze, das große No-Spy-Abkommen und das Ergebnis ist Niente. Niente, man könnte sagen, die Scheiße steht uns bis zum Hals äh, und keiner kümmert sich drum. Und was macht man, wenn man in einem Schwimmbad ist, wo so viel Scheiße im Wasser ist, dass man nur noch mit Chlor weiterkommt? Richtig. Man zieht die Taucherbrille an. Ja, und das Dumme an dieser Taucherbrille ist, man sieht dann immer noch, dass in diesem Schwimmbad alles voller Scheiße ist. Also, es hilft nichts, uns jetzt hier mit irgendeiner Taucherbrille weiterzuhelfen. Wir müssen mit offenen Augen das Problem der Überwachung der Gesellschaft angehen. Und da sind die Kollegen hinter uns im Bundestag. Da drüben Frau Kanzlerin im Bundeskanzleramt. Paul Löbehaus und alle, die hier überhaupt aktiv sind und auch du da draußen, der gerade dieses Video konsumiert, ist jetzt Druck aufbauen. Druck aufbauen und nicht sagen, es ist mir verfickt scheißegal, ja, weil für verfickt scheißegal haben wir keine Zeit mehr, ja, vielleicht argumentiere ich jetzt mal wie ein Grüner, ich will diese Welt nicht so meinen Kindern hinterlassen, weil ich kann denen nicht mehr guten Gewissens ins Auge schauen und sagen, die Welt ist toll. Schön, dass du da bist. Freudig. Das haben meine Eltern früher noch gemacht und ich habe das geglaubt. Aber ich könnte das jetzt nicht mehr ruhigen Gewissens und äh, will ich das? Ich möchte eine Welt, in der wir wieder, äh, jetzt kommt so ein Ärzte-Zitat, äh, aus einer Toilette trinken können. Nein. Ähm. Ich sag nur Keep on fighting. Ich, ich danke, dass ich hier jede Woche überhaupt äh, diese Selbsttherapie machen darf. Äh, äh, Im Endeffekt mir bringt bringt's nämlich viel. Ich habe immer das Gefühl, äh, ich habe nicht nur zu Hause rumgesessen. Ich habe wenigstens was versucht und habe irgendwie drei Bits äh, von A nach B geschoben. Äh, das ist mein Beitrag. Äh, und äh, ansonsten, wer noch was Gutes tun will, es gibt gerade eine Aktion, äh, wo Konstanze vom CCC die äh, England und den GCHQ und das Datenabschnüffeln angreift und dafür werden noch Gelder äh, benötigt. Äh, wer sozusagen gerade seinen Jahresbonus bekommt und ich weiß wohin damit, kling kling ich verlinke es unten, äh, weil äh, da könnte man auf jeden Fall mal ein Bitcoin hinschieben äh, oder eben äh, das, äh, was man noch über hat, äh, weil nur durch solchen Druck passiert was. Auf die können wir uns nicht mehr verlassen, auf die da drüben am Kanzleramt schon lange nicht mehr. Also, äh, Unabhängigkeit. Wir müssen wieder Unabhängigkeit werden. Wir müssen selber klagen. Hier klagt keiner für uns. Also kämpfen, Unabhängigkeit. Und äh, ja, damit wir wieder die Sucht nach Unabhängigkeit äh, äh, genießen dürfen. Ja. Ja.